Und ich glaube, Samsung hat es ja selber schon angekündigt. Es soll Samsung ohne. Genau. Das kann doch gar nicht sein. Oder doch? <lacht> doch, hat, äh, tatsächlich. Der steht ja auch hier. Und Ach, da. Samsung. Ach du, guck mal da, da ist er. Ah, da. da ist er. Hier, das ist doch jetzt. Der Kai ist manchmal, Aber, bisschen, der Kai ist manchmal ein bisschen langsamer. <lacht> <lacht> so, jetzt ja, Jetzt, äh, jetzt schließt praktisch Samsung eine, man könnte so sagen, auch eine Image-Lücke. Denn das kennt jeder, der sich so ein bisschen sich mit der Fernsehszene ausgibt. Es gab immer die LG OLEDs und die Samsung QLEDs. Und die wurden natürlich immer auch gegeneinander ausgespielt. Helligkeit gegen Kontrast und, und, und. Jetzt hat Samsung seine eigene OLED-Technologie, die tatsächlich Samsung auch einfach nur OLED nennt. Im technischen Detail unterscheidet sie sich aber natürlich von der Technologie, die LG einsetzt. Du, ich habe jetzt ja schon im Vorfeld... Äh waren ja da schon andere äh, Experten am diskutieren und was sagst du jetzt zu diesen Experten, die äh, gesagt haben, dass, das, dass dieses absolut krasse Top-Bild wäre nicht gut genug? Ja, es ist, ähm, es ist immer so ein, eine Frage des maßstabs Also wir erläutern mal die, die Technologie kurz vorab. Die OLED, ein OLED-Fernseher hat ja tatsächlich so. Man kann sagen, so viele leuchtende Punkte, wie, wie er Pixel hat. Ich bin nochmal so Pixel, aber die Auflösung leuchtet tatsächlich Pixel genau von selber. Dadurch ist ein OLED in der Lage, schwarze Partien extrem, So wo waren wir stehen geblieben? Genau, also die OLED-Technologie, da, da, da leuchten die Pixel praktisch selber. Und so ist es möglich, sehr dunkle Partien direkt neben sehr hellen zu haben. Dadurch ist der Inbildkontrast höher als bei äh, zonenbasierten LCD-Fernsehern. Dadurch ist äh, die OLED-Technologie zu so extrem hohen Inbildkontrasten in der Lage. Gleichzeitig ist die OLED-Technologie eine absolut Blickwinkelstabile Technologie. Das heißt, das ändert sich nicht, auch wenn man schräg drauf guckt, von oben oder von unten, so ähnlich wie die alten Plasma-Fernseher waren auch absolut äh, Blickwinkelstabil. Und ähm, das sind eigentlich so die Vorteile von der OLED-Technologie. Nachteile von der OLED-Technologie waren immer die maximale Helligkeit, das ist ja auch eine Technologie, die Strom braucht. Und je höher die, die Größe die, die helle Fläche ist, desto weniger Helligkeit äh, ist möglich. Ist also dunkler als. Aber dafür haben wir jetzt ja gut News. Genau, und da, da kommen wir jetzt drauf ein. Jetzt kommen wir auf, der, auf die technische Besonnenheit ein. Äh, gehen wir darauf ein. Samsung-OLED-Technologie funktioniert was anderes als die bisherige OLED-Technologie. Und zwar kommen hier ausschließlich blaue. Äh, Laser, äh, blaue äh, LED-Punkte zum Einsatz. Eigentlich leuchtet die Hintergrundbeleuchtung komplett blau und vor diese blauen äh, Leuchtpunkte sind jetzt diese Quantum-Dots wieder. Das sind kleine Farbfilter und äh, die sind ja, kommen ja auch bei der QLED-Technologie zum Einsatz. Und diese kleinen äh, Farbfilter sind zu besonders intensiven äh, Farben äh, in der Lage. Und Hierbei handelt es sich jetzt um ein echtes RGB-System, das heißt jeder Subpixel, es gibt drei Subpixel, rot, grün und blau und es gibt keinen weißen Subpixel wie bei der anderen OLED-Technologie und dadurch ähm, addieren sich die Farben halt zu diesem, bis zu diesen 1500 Nits durch echte RGB-Summation ähm, und dadurch können auch Farben äh, heller abgebildet werden. Wir kennen das aus dem Beamer-Bereich unter dem Color Light output äh, Farbhelligkeit. das ist bei Beamern ja auch immer ein Thema und sozusagen betont Samsung, dass eben die Farbhelligkeiten von diesem Gerät hier absolut äh, authentisch sind und deshalb auch sehr intensive Farben mit sehr viel Helligkeit kombiniert werden können. Und die absolute Helligkeit in Weiß wird mit 1500 Nits maximal angegeben, was auch ungefähr doppelt so hell ist wie äh, bisherige OLED-Technologie, mindestens 30 Prozent äh, heller. Das heißt, es soll eine besonders helle äh, und besonders farbenintensive Wiedergabe sein. Hier verspricht Samsung tatsächlich 100 Prozent DCI-P3, und 100% die ip 3 das kennen wir für die Spielfilme, das ist der, der Kino-Farbraum äh, bei bis zu 1500 Nits und pixelgenauem äh, Kontrast. Das sieht man ja schön in dem Demo, das ist schon ja. eine Hausnummer. Das sollte man alles mal technisch ja. überprüfen, ja. Ähm, aber man sieht das hier schon, dass also wirklich, äh, das schon äh, ziemlich atemberaubend ist. Und ein Thema noch, ich glaube, da wolltest du drauf. Genau. Es wurde jetzt hier im Vorfeld viel über diese Technologie gesprochen. Es gab wohl schon Prototypen von äh, Monitor-Varianten äh, und da wurde, das ist gar nicht so ein neues Thema, kennt das auch von den Handy-Displays, da war schon mal vor ein paar Jahren Thema, da wurde die, ja. die Pixel-Anordnung diskutiert, denn die ist nicht äh, in Zeilen und Spalten, sondern die ist äh, leicht diagonal. Und wenn man tatsächlich mit der Nase am Screen ist, was man vielleicht bei einem Computermonitor auch hier und da mal ist, dann kann man leichte Farbsäulen erkennen. Aber bei einem Fernseher, meiner Meinung nach, ist das absolut... Absolut zu vernachlässigen, eigentlich komplett uninteressant. Tatsächlich kann man, wenn man nicht gleich das Samsung-Logo eingeblendet wird, man kann tatsächlich minimale Farbneuern erkennen. Ich meine, ich weiß ja... Hier sieht man die, aber von da hinten, also schon aus einem Meter ich, ja. ich weiß ja, dass du so zu Hause Fernseher guckst. Ja, aber ich eben nicht. Das äh, wollte ich dir ja noch abgewöhnen, <lacht> dass du mindestens einen Abstand von einem Meter Also so jetzt ja. wie jetzt. Hier also das, die, das, darauf wollte ich gerade hinaus. Ich gucke aus einem Meter, stehen. nicht aus zehn. Und da ist das, also von dir ist das für mich schon gar kein das Thema mehr. Das ist überhaupt nicht zu erkennen. Also das ist die absolute Innovation. Ja. Würde ich jetzt also müssen wir das mal so mal direkt ein Auch bisschen. wenn jetzt Samsung die ganze Zeit uns ihre Staubsauger präsentiert genau. im Hintergrund, äh, <lacht> muss ich sagen. Äh, Leute, das ist eigentlich mein Zweitfernseher, äh, also ein 85 Zoll, dann ein Samsung The Premiere 2020 ultra kurzdistanz den sehen wir ja später auch noch. Aber äh, ein, Eins noch, es gibt ihn nur bis 65 Zoll. Ja. Ähm, er ist natürlich jetzt für all diejenigen, die äh, wirklich auf Schwarzwert, Inbildkontrast, und Blickwinkel viel, aber, viel wertig. Aber ich dir, Weniger was, auf die Bildgröße, weil nur bis 65 Zoll. Weißt du, was hier das absolute Highlight ist überhaupt? Ja, was denn? Schau denn dir mal von der Seite an. Ja. Dann wirst du, das ist sowas von hammermäßig. Das muss die Kamera jetzt mal einfacken, weil das ist dünn. Ja, das ist ein Vorteil von OLED natürlich auch. Das ist... Wie würdest du es beschreiben? Ja, das ist die Anschlüsse befinden sich ja auf der rechten Seite. Ja genau, wir haben jetzt hier hinten die Ansteuerung. Also das weitaus äh, äh, voluminöste an, an der ganzen Technik ist eigentlich die, äh, die Elektronik, die muss die immer noch Elektronik irgendwo hin. Ja, und, der, und der Standfuß. Aber ansonsten sehen wir hier, das sind wie viele Millimeter dürfen das sein? Ja, so also vier, schätze ich mal vier. 4 mm, ne? also mehr hat es nicht und das ist schon also meines Erachtens äh, allein schon ein absoluter Hingucker ja. und, äh, und, die, ja, und die Bildqualität, die ist, äh, sagen wir mal, ja, genau die, die schon oder kennen, die wissen ja die Vorteile und man muss sich das jetzt noch heller und kontraststärker vorstellen. Wahnsinn. Und wir haben jetzt hier auch die schlanke Soundbar, die hat man jetzt ah, eigentlich ja, überhaupt nicht entdeckt. Genau. Weil der Subwoofer, der ist ja auch hier etwas versteckt. Den kann man ja eigentlich im Raum irgendwo hinstellen. Und wir sehen jetzt hier, wie gesagt, auch, was, was ich auch gut finde bei den Fernbedienungen, wobei ich jetzt hier eine einfache habe. Vielleicht habe ich äh, auf der anderen Seite mal eine, genau, Kameramann gibt mir eine. Ne, auch nicht. Äh, ich glaube, die sind alle schon mitgenommen worden von den... Ich gehe gerade mal... Äh, aus dem Bild so hier haben, wir, hier, hier haben wir eine Fernbedienung und zwar das finde ich ja ganz klasse dass man auch ein bisschen nachhaltig denkt und zwar ich habe nicht nur den USB Anschluss ich habe nicht nur den USB Anschluss zum Aufladen der Fernbedienung das ist ja immer ein leidiges Thema wenn gerade die Batterien alt sind ich habe auch hier meinen Solarpanel das finde ich ganz stark Kann ich da auch in mein Auto mit aufladen? Äh, <lacht> da kommen wir später dazu. So, ich lege die Fernbedienung wieder weg, bevor der Red angeht oder der Alarm. Ja, ich bin wieder da. Ja, also ähm, vielleicht noch eine Anmerkung. Ich glaube, dieses Display wird auch äh, anderen Herstellern zur Verfügung gestellt. Das heißt, man wird diese neue OLED-Technologie ähm, schon auf breiter Front kennenlernen. Mhm. Ja, also das ist mit Sicherheit äh, ist das in diesem Jahr werden wir das öfters sehen und erleben und dies erleben können, dies live erleben können, das sind die Glücklichen unter uns. <lacht> so, dann gehen wir eine Station weiter, ich glaube, hier haben wir alles gesagt, oder? Mal ja. weiter. Hier oder haben wir nämlich die kleinste Soundbar, die zurzeit äh, von Samsung, also die, die, das sind die sogenannten S-Soundbars. Die sehen wir also hier, die sind jetzt auch neuerdings nicht mehr mit, äh, die sind jetzt äh, komplett aus Aluminium, nicht mehr mit Stoff. Mhm. Weil Stoff, man hat ja früher oder vorher, früher sage ich immer, das war 1800. Nee, wir sind ja <lacht> mittlerweile äh, im Jahr 2022. Äh, da hat man den Stoff, der hat auch ein bisschen für die Akustik mitgesorgt. Das braucht man aber jetzt gar nicht mehr. Und aus diesem Grund hat man jetzt hier eine, eine Lifestyle-Lösung äh, im Prinzip kreiert, die auch jetzt schön mit, äh, sagen wir mal, im stylischen Weiß äh, und auch im schlanken, hier schlanken Design, also hier haben wir es auch nochmal in schwarz, mit einem Subwoofer, also der jetzt hier steht auf der Erde, äh, hat man da einen wunderbaren, satten Klang. Man wird es nicht glauben, aber wirklich, das ist wirklich krass, muss man schon fast sagen. Und äh, man kann auch hier beispielsweise den Samsung Frame damit ausstatten. Ja, der hat ja den Vorteil, dass er wirklich wie ein Bild äh, designt ist und auch zusätzlich äh, entspiegelt ist. Das heißt, ähm, man, hat, man hat das vielleicht eben ein bisschen gesehen, die meisten Fernseher haben nach wie vor eine Hochglanzoberfläche, ja. diese Oberfläche ist äh, entspiegelt, das heißt, auch wenn man schräg drauf guckt, hat man nicht diese Spiegelung Das ist nicht nur genau, Das ist so ein Vorteil, wenn er ein Bild zeigt, er kann ja bei Lichtgebrauch einfach ein, ein, ein Bild zeigen. Das ist ja ganz neu, ne? das ist ja, ist ja ganz neu. Vorher waren die ja nicht entspiegelt, das ist ja in diesem Jahr, den neuen ja. Modellen... Ja, sie waren so leicht entspiegelt, aber das ist jetzt aber deutlich entspiegelt. Also das ist jetzt richtig gut entspiegelt, das ist auch wirklich also, ein großer großer Vorteil. Und das äh, ist zum Beispiel auch für einen kleinen Konferenzraum oder für eine kleine Kantine ist das natürlich auch eine super Lösung. Man äh, kann jetzt im Prinzip äh, praktisch auch hier ein, ein Bild anzeigen und, äh, und man hat aber auch die Möglichkeit natürlich alle möglichen Informationen einzublenden. Es ist ein vollwertiger TV mit äh, sagen wir mal, einem Triple-Tuner und äh, ja, man kann es sehr gut integrieren, wie gesagt, in, die, in eine Wohnwelt. Oder wenn es wenn, darauf ankommt, dass es eben besser aussehen muss. Ja? ja, also das ist zum Beispiel für mich privat ganz interessant. Ich habe nämlich auch so einen Fernseher bei so einem kamin und da passt so eine dicke Soundbar einfach gar nicht drauf. Vielleicht das heißt, können wir die gerade nachher abbauen. Genau, in Spaß brauche ich die. Okay, <lacht> wir nehmen sie Spaß. <lacht> Denn dann kann man die einfach ja. ganz elegant da drauf tun. Gut. Also, So, hier sind wir zurück. Hier kriegt ihr jetzt Ton auf die Ohren. Und zwar den guten Ton. Warte kurz. Der ist ziemlich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 aber ich denke, es nicht Das müsst ihr haben. Wenn ihr euch hier einen Samsung-Fernseher zulegt, dann sollte der Sound This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio, with powerful moving audio that transcends from channels to move around you with pinpoint accuracy. London. Whether the soundscape sets the mood of a scene, whoa, what is this place? Let's oh. really go, or captures the full extent. Do you want to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 Wie gesagt, Dolby Atmos, das ist virtuell und ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Sehen wir hier praktisch eine kleine Webcam. Bei gewissen Modellen kann man diese <lacht> Webcam nämlich nachrüsten. Es gab, also früher mal wurden ja äh, praktisch die Kameras äh, in, in den Fernseher integriert. Also genau, das ist gar nicht so lange her, da hatte praktisch jeder aber Fernseher eine Kamera. Da hat man Dann natürlich. diese, diese Persönlichkeitsrechtsbedenken. Ganz genau. Dann hat man die Kameras so gemacht, dass man sie wegdrücken konnte, dass sie nicht filmen, aber letztendlich Richtig. hat man sie einfach wieder aus den Geräten rausgenommen. Genau, und jetzt ist es so, man kann also die Kamera nachrissen. Es geht nicht bei allen Modellen, nur bei den neuen. Und äh, kann die Kamera einfach jetzt, da ist hinten im Prinzip ist da eine eine Befestigung mit vorgesehen in den neuen Modellen und dann kann man diese Kamera einfach nachrüsten und dann kann man das Büro im Wohnzimmer, also Homeoffice, genau, kann man Business, da nutzen und kann dann User. da äh, sagen wir, seine individuelle eigene Videokonferenz halten. Ja, ja, man mit, sieht das ja hier auch live, wir werden hier gerade genau. gefilmt. Ja, außer so, wir sind live im TV. Ja. Sehr gut. Ein bisschen unterbelichtet. Ja, das ist jetzt. Aber wahrscheinlich, eh, ne? Unterbelichtet ja, ein bisschen. Ja. <lacht> gut, also das heißt, hier haben wir jetzt nochmal ein Weiß, also die gibt es in weiß und in schwarz. Ja, dann gehen wir.